Guten Morgen, alle Guten durch, Mein Name ist Sandra und ich mache Hot Musik mit euch und zwar mit unserem Instrument. Hm, Lass du hast doch kein Instrument da dabei. Aber doch, natürlich. Ich habe meinen Körper dabei und mit meinem Körper kann ich ganz, ganz, ganz viel verschiedene Musik machen. Und ich finde ein Lied mit Brot und das geht so. Hier ist so ein Körper, da ist ein Instrument. Und noch der Körper, da ist ein Instrument. Mein Körper, die klingt so. Und da ist Musik, da ist Musik, da ist Musik. Hier, da ist Musik, da ist Musik, da ist Musik. So, der können wir machen, Und zwar, alle Käse, singen. Mein Körper, die klingt so. Dann könnt ihr hier mit ihrem Körper probieren, verschiedene Musiken zu machen. Wir probieren nicht einen Körper mit dem ganzen Körper. Und dann probieren wir mit den einzelnen Körperdäler, verschiedene Klänge zu sammeln und um Musik zu machen. So, wir fangen an mit dem Körper. Und wenn wir ein Instrument da dann können wir das auf verschiedene Art und Weise weisen. Zum Beispiel können wir auf einen Pauk ein einen Tromm Oder eine Klarinett spielen, Trompett. Trombon, Gai oder Querflut. Der könnt ihr euch raussichern, welche Bewegung der Welt allkehrs von Instrument könnt weisen. Okay? Ich meine das auch ein bisschen, wie durch die hier hier. Okay? und nicht geht los. Hmm. Hier so ein Körper, da da ist ein Instrument. Auch noch der Körper, da da ist ein Instrument. Mein Körper, der klingt das so. auch. Und da, das Musik, da, das Musik, da, das Musik, ja da, das Musik, da, das Musik, da, das Musik. So machen wir Musik mit unserem Mund. Hier ist auch ein Kieper, da ist da, ein Instrument, Und noch der Kieper, da da ist ein Instrument. Mein Kieper, die klingt so. Mama. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik, ja da das Musik, da das Musik, da das Musik. Eis Hand, Mama Musik mit den han ja so ein Körper, da da sind Instrument, Und noch der Körper, da da sind Instrument. Meine Hand, die klingen so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik, you know ja da das Musik, da das Musik, da das Musik. Ice Face, hier an so ein Körper, da da sind Instrument. und noch der Körper, da da sind Instrumente. Ming Face, die klingen so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik, you know ja da das Musik, da das Musik, da das Musik. So, nun haben wir schon für die verschiedene Köpfe, die wir klein gesammelt. Nun machen wir einen kleinen Quiz. Und zwar, probiert mal daheim mit Ihren Händen vier verschiedene Musiken zu sammeln. Vier verschiedene Klänge, die ihr könnt mit Ihren Händen machen. Ich mache mit, und es geht los. Vier verschiedene Voilà, ich weiß nicht, die Feier, die ich finde, und zwar ein Keier reiben, die zweite Keier schnipsen, die dritte Keier klappen. und die vierte Keier, du können wir so tun. So der könnt du du Wenn er An So machen und er muss troden wie ein von denen Feuerklang machen ist. okay An So und dann lauscht das gut lauscht das gut und weißt du heim, was ihr hören musch das machen mit Musik los So der könnt ihr an abmachen was war das was ist das mal an hm Etwa war Reiben Tip ein zweite Käyo dann rum so, lauscht das gut, lauscht das gut und weißt, was der Hören hat. Und ob? Was war das? Was war das? Genießt. Schnipsen. Okay, tip top. So, Loro, sammeln wir vier verschiedene Klänge. Oh, die kommen mit mir schwer. Fünf verschiedene Klänge, die wir können mit unserem Mund, unserer Zung und unserem Zahnbrett machen Fünf Stück. Ihr könnt doch mehr sammeln, aber fünf geht mal durch für den Uffang. Und geht los, probiert mal selber. So, ich weiß nicht, mein fünf Stück. Und zwar ein Kaja. Kussen. Zweimal. blusen. Dritte Köhe, pupsen, wa. Poepsen. Vierte kann hm, wie vier Fisch, nach Und fünfte Köder mit der Schnalzen. So, wir machen noch ein kleines Quiz, mit der A und so. gut? Was ist machen? Lauscht dort gut? lauscht dort gut? und weißt, was ihr dann hören habt. Und ab. Was habe ich gemacht? Ganz richtig. Geblosen. Okay, noch ein ja. Und so. Lauscht das gut, lauscht das gut. Und weißt, was ihr dann hören hat Und oh, Was war das? Ja, richtig. etwa war Küssen. Voilà. tip top Und das Spiel das könnt ihr natürlich heim, so oft oder so lang spielen, wie ihr Mit ganz vielen verschiedenen Klängen. Ich meine nur noch ein ganz schweres. Und zwar. Du ich schnappe es von meinem Körper, und ihr sollt rüdern, weil ihr da vorne So, lauscht das gut, lauscht das gut, und weißt, was ihr denn hören habt. Und ob, was fahrt das? War ja, vielleicht nicht so ganz einfach, mir schon ein bisschen geklappt. Tipptopp. So, wir sollen ein nach rein ja ihr da erst noch drohen? Wenn das nicht helfen, ist schon. Vom Körper, das ist ein Instrument. Und, hallo, probieren wir, bei meinem Körper, die klingt so, können natürlich alle guten Klänge von ihrem Körper machen, die der will. Und wir probieren, ob der Nachschlag, an den das zu schnipsen. Wenn ihr das nicht könnt, kann wir einfach so wie wir. Und geht los. Hm. Ja so ein Körper, da da ist ein Instrument, Und auch noch der Körper, da da ist ein Instrument. Mein Körper, der klingt das so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik, ja da das Musik, da das Musik, da das Musik. Loh, probieren mal, teilweise zu trippeln. Und geht los. Hier so ein Kieper, da da ist ein Instrument, da noch der Kieper, da da ist ein Instrument. Mein Kieper, die klingt es so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik, ja da das Musik, da das Musik, da das Musik. Wir machen nicht ganz so wir rund mit Eisenheim und wir klappen okay? Hier so ein Kippball, da ist ein Instrument. Und noch der Kippball, da ist ein Instrument. Mein Kippball, der klingt so. Und da ist Musik, da ist Musik, da ist Musik. Ja, da ist Musik, da ist Musik, da ist Musik. Hm? Du hat gemerkt, schon nicht geklappt, schon gepatscht, das geht natürlich auch. Und so kann das Lied auch singen, und zwar mit den verschiedenen Körperdienern, wo da immer eine kleine Begleitung dabei macht. So, dann ähm, können wir noch etwas anderes machen mit diesem Körper. Und zwar können wir hier Musik machen mit ihrem Körper, ob Sachen, zum Beispiel, ob ihrem Kischendisch. Oder auf ihrem Stuhl. Ihr könnt aber auch probieren, mit ihrem Körper andere ähm, Musik zu machen. do draußen. Zum Beispiel mit den Blättern. Wie klingen Blätter mit den Händen, wenn wir die durch rascheln? Oder wir können aber holen aus unserer Kissen, Weil unsere Küchen, ist auch ein Instrument. Und schöne schaue Sache, mit Brot. So. Mit denen können ihr auch verschiedene Musiker machen, zum Beispiel einem Schneebiesen, einem Fochset, einem Dackel oder so einem Sift. Und ihr könnt probieren, du hämmeren so viel Musik und wie möglich, ob denen verschiedene Sachen zu sichern, Zum Beispiel einem Sift, ich kann ja auch ein Furschat dabei holen oder so. Und dann können wir da verschieden Klänge sammeln oder verschiedene Rhythmen. Zum Beispiel Chocolatspotta. Wir können da durch ihn zusammen spielen. Hm? Dann kann ich nur ein Kehl sagen, nicht mit meinem Körper als ein Instrument, sondern mit meinem Kissen als ein Instrument. Hier so ein Kissen, da da ist ein Instrument, und noch den Kissen, da da ist ein Instrument. Mein Kissen, der klingt so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik. Hier ja, da das Musik, da das Musik, da das Musik. Der könnte aber auch probieren, mit einer Schachtel Musik zu machen. Weil an einer Schachtel, schon für die Schachtel abzumachen, kann eine schöne Musik. Voilà. Dann der ja, Tuschfarbe, die kann auch eine schöne Musik machen. Zum Beispiel, an dem wir den Stopp klicken. Oder wir können noch, da wir da malen, dann auch eine Musik. Hm? Wir können sie wieder reifen oder Klicken los, der Spätzer, Lichtmusik, der Bick, oder zum Beispiel mein Bleistift hier am Spitzer Die kann auch eine Musik machen. Und der Tisch, der könnte auch zum Beispiel sagen, wie so eine Schachtel. Da da ist ein Instrument, okay? Wir probieren jetzt das zusammen. zoomen. so ein Schachtel, da da ist ein Instrument. Und auch noch ein Schachtel, da da ist ein Instrument. Mein Schachtel, das klingt so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik. Ja da das Musik, da das Musik, da das Musik. Der könnt also alle Sachen doheim Musik machen. Frätschüss daheim, Mama und Papa. Nicht, dass er das ganz ganze Küche also halt an den Dicken durch haben Lust oder ganz viel Comedy für den Opern macht. Da macht lieber mein Losklang, ha da, mein, da kann ich noch flott Musik machen. So, zum Schluss machen wir ein Katlit vom Körper. Alle guten zusammen. Und zwar mit einer Begleitung, die bisschen schwer als wie für Drohnen mit im Körper. Aber auch nicht mega, mega schwer. Ha? So, und dann machen wir mit den und, Ein Be Be Be okay, willst, und, und dann eine Begleitung. Okay, sieht dann. Wenn wir die Begleitung machen und singen aber die Begleitung komplizieren das. Dann macht wir die Begleitung und ich singe für dich. Okay? Und geht los. ja so ein da da ist ein Instrument. Auch noch ein Körper, Da da ist ein, da, da, ein Instrument. Mein Körper, der klingt das so. Und da das Musik, da das Musik, da das Musik. Ja, da das Musik, da das Musik, da das Musik. Eih, du ist umgedreht. He? Ich habe zwei Mal die geklappt und ein Körscher. Ja, das ist aber nicht schlimm. Ja, der könnte doch hin, so machen, wie ich am besten has. Okay, dann machen wir das ganz nach ein Einkauern ja. mit Schnips, Schnips, Patsch. Schnips, Schnips, Patsch. Röm, hm, wir nicht zu so kompliziert ist für erst, sang du just oder der Mat Begleitung. Und nicht geht los. Hier so ein Körper, da ist ein Instrument, auch noch der Körper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 Und du möchtest so ein merci für Haut. der könnt mit dem Lied so viele verschiedene Sachen machen. Mit ihrem Körper, mit den Sachen, die ihr an ihrer Küche hat, an ihrer Küche, der könnt Klang sammeln, Quiz machen, wie ein Klang und eine Schere. der könnt Rhythmen zusammen machen, der könnt Begleitungen zusammen machen. Alles das könnte ihr mit dem Lied machen. Und vielleicht habt ihr noch eine Ideen daheim, was ihr noch könntet machen kann. und da können die, euren Altern, euren Geschwister, euren Kollegen, der Buma und Bupa, dem Papa, wem ihr wollt, über Video oder Live weisen. Okay, hat mir viel Spaß gemacht, mit euch Musik zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum Ciao, ciao!